Ja, Herr Präsident, der Bundesrat, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Kommissionsmehrheit empfiehlt Ihnen die Summe der beiden Renten für Ehepaare, den sogenannten Ehepaarplafond, von heute 150 auf 155 Prozent zu erhöhen. Alle Ehepaare und nicht nur die Neurentnerpaare sollen in den Genuss der Rentenerhöhung kommen, sofern sie zwei Einzelrenten haben, welche den heutigen Plafond erreichen. Auf diese letzte sozialpolitische, nicht unwesentliche Bedingung gehe ich später noch ein. Immerhin, all diese Ehepaare erhielten eine schöne Rentenaufbesserung von deutlich mehr als 100 Franken pro Monat. Für die Minderheit beantrage ich Ihnen, stattdessen dem Bundesrat zu folgen und auf diesen Leistungsausbau zu verzichten. Denn diesen Ehepaaren geht es wirtschaftlich bereits gut. Natürlich würde ich auch Ihnen von Herzen eine noch bessere Rente gönnen. Aber den Antrag der Mehrheit liegt ein Irrtum zugrunde, der zwar auf den ersten Blick logisch erscheint, aber dennoch falsch ist. Denn der Schein trügt. Es gibt in der AHV gar keine Heiratsstrafe. Im Gegenteil, der Bundesrat hat bereits in seiner Botschaft zur Volksinitiative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 Es ist also keine Benachteiligung der Ehepaare zu beseitigen. Die Kommission hat beim Bundesrat nachgefragt. An den verheirateten Status sind so wesentliche Leistungen wie die Witwenrenten, der verwitweten Zuschlag und das Beitragsprivileg nicht berufstätiger Ehepartner geknüpft. Unter dem Strich erfahren die Ehepaare gemäß Bundesrat damit mit 400 Millionen Franken besser pro Jahr als Alleinstehende. Was für mich aber ganz interessant ist, zu beachten ist äh, gemäß Bundesrat zudem auch, dass sich eine Aufhebung der Rentenplafonierung je nach Einkommenshöhe unterschiedlich äh, auswirken würde. Nur Personen mit äh, tiefen Einkommen erreichen heute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 Paaren, bei denen beide Ehepartner der Altersrente beziehen, erhalten gemäß AHV-Statistik 2019 rund 57 der plafonierten Rentenbetrag von 3.555 Franken. Der Stand 2019 sind es aber heute 3.585 Franken. Ausgerechnet die 43 Prozent der Ehepaare mit tieferen Einzelrenten, die schon heute nicht auf dem Plafond von 150 Prozent kommen, würden bei diesem Vorschlag leer ausgehen. Dabei sind es die, die in der Regel auch aus der beruflichen Vorsorge weniger großzügige Renten beziehen als Ehepaare am Plafond. Ich verstehe sehr gut, dass viele Rentenpaare im ersten Moment den Reflex haben, sie würden durch die Plafonierung benachteiligt. Es ist aber unsere Pflicht, die Menschen über die tatsächliche Situation ins Bild zu setzen und entsprechend den Fakten zu handeln. Es liegt an uns, hier und jetzt in diesem Rat Verantwortung zu übernehmen und sachlich vertretbare Lösungen zur Sicherung der Renten auf heutigem Niveau zu finden. Ein sachlich nicht begründbarer Leistungsausbau zugunsten in der AHV ohnehin schon privilegierten Gruppen gehört da sicher nicht dazu. Bei dieser Reform geht es einzig und allein darum, mit einem ersten bescheidenen Schritt die ständig grösser werdende Finanzierungslücke bei den heutigen Renten zu schließen. Und Hand aufs Herz, würden Sie in Ihrer eigenen Firma im Krisenfall ausgerechnet zuerst sich selbst und ihren besser gestellten Führungskräften die Bezüge erhöhen? Sicher nicht. Warum also sollten wir das jetzt tun, wenn es doch einzig und allein darum geht, die AHV, unser wichtigstes Sozialwerk, für die nächste Generation zu sichern? Das macht keinen Sinn, nicht für die Kolleginnen und Kollegen aus der Mitte, denn diese wissen, dass die Reform mit dieser fraglichen Maßnahme überfrachtet und gefährdet wäre. Es macht auch keinen Sinn für unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem linken politischen Spektrum. Sie werden diese Maßnahme aufgrund der mehr als fraglichen sozialpolitischen Auswirkung ihren Wählerinnen und Wählern kaum schmackhaft machen können. Kehren wir also deshalb jetzt auf den Weg der Tugend zurück, machen wir den Weg frei für einen ersten erfolgreichen, bescheidenen Revisionsschritt und ich danke Ihnen für die Unterstützung der Minderheit.